Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir, ich glaube, Kapitel 4 begonnen ne? und ja, wir waren auf den Highway, haben ein paar schöner Soldaten vermöbelt. Wenn wir mit dem Motorrad gefahren sind, haben so einen anderen Typen, ja, ich glaube ich, Loche oder irgendwie so was hieß, ähm, fertig gemacht. Wir haben den Auftrag von Jesse erledigt, wo wir so eine ID klauen sollten und ja, jetzt sind wir auf dem Weg, um noch mehr schöne Leute zu verprügeln. Ist genau passiert, Wenn Jesse sich, sich da jetzt in so einer Lagerhalle einschleicht. Ach, interessiert dich sicher nicht. Doch, red bitte weiter. Jesse wollte schon immer Schauspielerin werden. Was? Wieso interessiert Hat mich das auf Leben einmal? und endlich eine Hauptrolle bekommen. Ihre Eltern haben sich mindestens genauso gefreut wie sie. Aber dann, kurz vor der Uraufführung, ist ihr Vater plötzlich zusammengebrochen. Überarbeitung. Er fiel in der entlegenen Ecke einfach um und lag dann mehrere Stunden bewusstlos in einer Marco-Lache. Als man ihn endlich fand, war es schon zu spät. Ja, Marco-Verliftung. Danach hat Jesse angefangen, sich mit über das Leben des Planeten zu befassen und hat sich Avalanche angeschlossen. Jesse glaubt fest daran, dass die Seele ihres Vaters über das Marco im Planeten zwischen dem Dies und dem Jenseits hin und her wandert. Darum will sie die Reaktoren zerstören. Um die Seele ihres Vaters im Marco zu schützen. Findest du das komisch? Im ne. Gegenteil. Endlich kann ich eure Motive mal nachvollziehen. Verstehe. Das nehme ich meine, der hat irgendwie so eine Marco vergiftung, ne? Überdosung, irgendwie so Marco fließen viele unserer Wünsche und Hoffnungen. Daher dürfen wir es nicht einfach benutzen, wie es uns passt. Verstehst du? Oh, äh Sagt Jesse bloß nicht, dass wir mit dir darüber gesprochen haben, okay? Sonst rastet sie am Ende wieder aus. Hm. Übertreibst du nicht etwas, wenn du wüsstest? Zu dir ist sie ja immer nett. Ich glückspilz, er ja. ja, ist auch Glück. Oh, ich glückspilz. Die ist nett zu mir und die steht auf mich. Oh mein Gott, was What a Drag. Nicht da lang, bist du verrückt! <lacht> Nicht da lang bist du verrückt! Jetzt müssen wir warten, bis Jesse uns das Zeichen gibt. Es ist so ruhig hier. Hier hinter müsste der Platz liegen. Stopp! Nicht eine Wache in Sicht. Ähm. Das ist irgendwie voll verdächtig, aber.. Wir sind schon tot, oder was? Ja. Da ist uns wohl jemand gekommen. Das war aber nicht, Jesse, oder? Wenn das mal nicht ins Auge geht. Hallo. Gehen wir. Äußerst ja. ja. oh, seltsam. Da. Da ist der Platz. Und dahinter ist die Lagerhalle. Jesse wird sich irgendwo von hinten an. Wie die immer so, wie immer so komisch klingen, wenn ich nur ein paar Meter irgendwie entfernt bin. Ja das ist eine Decke, über die irgendwie so stirbt. Das ist eine Kiste, deswegen untersuche ich mal alles. Super Trank, die beste Durchschlagskraft. Na, naja Quatsch, Gott. Ich geh da mal rein, ne? Wir müssen warten. Können ja noch mal unsere Strategie durchsprechen? Ich mache das allein. Soll heißen, wir sind hier nur im Weg. Das Gerede kannst du dir sparen. Wir sollten auf mit auf eure Verantwortung. Bereite dich gut vor. Noch haben wir Zeit. Wenn du fertig bist, dann sag Bescheid. Net. Wenn du noch was brauchst, guck mal am Automaten da drüben. Ich wollte schon sagen, nicht so als könnte ich jetzt irgendwie äh, ja die habe schon gefunden einen übungsplatz zu geben da kannst du dich austoben wenn du trainieren willst ich Aufregung richtig ich muss schon sagen wie soll ich mich denn jetzt hier vorbereiten ich bin jetzt hier voll abgeschnitten von allen möglichen okay wenn ich hier leveln war irgendwie was keine ahnung dachte wenn ich jetzt hier drauf gehe oder so ja keine ahnung Zeig mal Das sind da ja gegner ich noch nicht kenne ja nee ist eigentlich gar nicht so schlecht alpha laser ja stimmt kann ich schaden und jetzt sehe ich ja hier, bitte mit wirksamen Blitz, Wirksam, Blitz statt. Ich habe keinen Blitz, Berit hat Blitz, aber der war schon ewig nicht mehr in unserem Team. Gott war, wo weiter geht's. Halten. so. So, tauchen Jetzt immer wieder die Viecher nur auf oder aus dem Weg, du hast wieder doch gerufen, man damit ein Schlag okay. Das ist jetzt einfach hier nur damit ich weiß nicht als hier irgendwie zu schwer wird, dass ich hier irgendwie noch hochleben kann oder was? Okay. Interessant. Ja, dafür werde ich mich jetzt nicht extra hier ausruhen oder so. Oh, Ausrüstung kann ich kaufen. Da habe ich eigentlich alles genug. Ich war jetzt auch nicht so scheu, hier einige Sachen einzusetzen, also. Das ist was wars hm. was? Willenskraft, Magie, Vitalität, Materia, Heilen, Gewitter. Was also, was? Wir kaufen uns jetzt mal ein so ein Ding. Was ich irgendwie keine Ahnung. Dann sollte ich vielleicht mal hier auch gucken. Was kann ich mir ausrüsten? Was habe ich denn? Ich habe Heilen, was kurz vom leveln ist ich habe ausweichrundschlag ich irgendwie voll lange irgendwie dauert irgendwie zu hoch zu leveln habe ich so gefühl 144. nee eigentlich nicht tp boost brauche ich dann eigentlich wenn ich tue erstmal das hier rausnehmen ich nehme mal gewitter rein weil keine ahnung ja ich habe Blitzgegner gesehen der macht mich jetzt irgendwie und paranoid, der Blitzgegen auftauchen? So also, los, ja, mal, ich bin bereit. Hattest du nicht auch eine Beschwörermaterie? Könnte vielleicht ganz nützlich sein, um auf dem Vorplatz für Aufruhr zu sorgen. Ist eine Überlegung wert? Ah, okay, alles klar. Dann steht uns ja nichts mehr. Das gar nicht, wie für die Einsätze klaut. Sieht auf dem Vorplatz die Aufmerksamkeit auf sich hm. und wir? wir geben ihm Feuerschutz. Und zwar von einem Ort mit gutem Überblick. Oben auf den Mauern. Passt überhaupt nicht auf. Da haben wir haben Mini-Cloud. Und Mini-CFA. Was ist? Du wolltest reden? Also, im Frühling gehe ich weg von hier. Nach Midgar. Alle Jungs hier verlassen das Dorf irgendwann. Ich bin aber nicht wie alle. Ich suche mir nicht einfach nur Arbeit. Ich, ich merke seine Soldat Augenfarbe. Ich. ich will Soldat werden, genau wie Sephiros. Der große Held Sephiros Soldat zu werden. Ist bestimmt nicht. Die Aussprache einfach. gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe den immer ich sehr, sehr viel oft gesprochen. Nicht zurück ins Dorf kommen. Bestimmt sehe ich dein Foto dann in der Zeitung. Vielleicht. Cloud, versprichst du mir was? Wenn ich mal in der Klemme stecke, kommst du mir dann zur Hilfe? Selbst wenn du berühmt bist? Was? In der Not wünscht sich doch jeder einen Helden. Jemanden... Der einem zur Seite steht. Aha. Jetzt verspricht es endlich. Oh, okay. Versprochen. Ja, die Szene die kam auch im Original vor. Diese Rückblende. Aber da diese. Ja, dieser Teil der Story nicht im Original vorkam. Weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Einfach mit netten Bitten ist Weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann genau diese Szene kam. Aber trotzdem. Ich weiß nicht weiter. Wir machen wir war noch mal der Plan. Das war Jessy Signal. Das heißt, sie hat einen Weg rein los. los. Ja. Ja, dann los. Ja, das lädt schon irgendwie darauf ein, dass ich irgendwie Ifrit einsetze, ne? Bald und bald niemand zu sehen. Haben sie sich wohl versteckt was geht na ich bin cloud vielleicht mal ein bisschen leiser mann ich habe letzten ein bisschen echo gehört im letzten part man lässt sich leider nicht komplett vermeiden Da sind noch mehr Eindringlinge. brauchen Verstärkung. Die los, schießt gerade. So seid ihr euch. Habe ich schon alle? Ne er, hat er hatte noch weniger AP. So meine Frage ist jetzt: Wie tue ich Efrit einsetzen? Eine ahnung ich habe den ausgerüstet aber ich habe keine option irgendwie zur verfügung also oh, materia heilen hat die nächste stufe erreicht hey zeig mal dann kann ich jetzt bestimmt auch die stufe deiner materie erzielen. das bedeutet dass du nun auch höhere magiestufen stufen einsetzen kannst feuer und folger sind beispielsweise verstärkte formen der magie feuer mit der größten wirkung erhöht sich allerdings auch der mp bedarf und also ich kann sozusagen das ist genau wie im original kann stärkere sachen einsetzen auf kosten von höheren mp verbrauch äh, falscher Knopf. das ist mir hat so mal hatten so einzusetzen nein ich habe nicht ja, ja, mit kreis wollt so halt du bist neu ich glaube du hast gerade Granate auf mich geworfen so Grenadier du bist glaube ich neu also komm mal ja die Feuer habe ich nicht also ich habe Efrid aber bringt mir nichts gerade Da kommt unser Boss, ne? Das hat uns gerade noch gefehlt. Hm. Da mal auf ins Vergnügen. Na, warte! Na, seid ihr meine Bosse, ne? Da ich mal gucken, bevor ich die... Hier. Da, ihn habe ich zum Beispiel schon analysiert. So, so gegen alle also, anfällig gegen Feuer. Ich glaub, die nehmen irgendwie an, dass man mit Cloud hier Feuer ausgerüstet hat, aber ich mag lieber Blitz, okay. Äh, oh Gott, äh. ich trotzdem dich schon mal. Nee, hab ich habe grade... ja. ich gerade. Kann da oben das Ding angreifen? weil immer. Ah! ich da gerade abschießt. Das war mal vitra ein hat ja ganz schön viel gehalten. So. Wo ist das Ding da? Soll vielleicht mal außerhalb der Reichweite von den Teilen sein. Kann ich überhaupt angreifen? Also ich habe Blitz, also ich kann die... Wenn man ATB, danke da glaube ich nicht drauf losgehen aber ah, der hat er geblockt dieser psr ich kann ja wirklich nicht angreifen ohne von da oben abgeschossen zu werden ja, wir sind immer den einen an wenn hey, dann bin ich den Kill weg. Boah. So und ich habe mich mal wieder hoch. Das ist ganz schön viel MP sich gerade. So. Oh, gut gemacht. wieder neue irgendwie hoch ah, ah, ah. ja ich auch schon analysiert ich weiß nicht jetzt gebe ich äh, alles du sollst heilung einsetzen verdammt so ähm. voll um du kannst kaum gegen die bücher gar nichts machen ein immer treffen glaube, stufe 13 erreicht wirksam feuer Ach, komm mal her, du ich Schlitz dich auf Boom. okay die limit sie bringt auf jeden fall Oh nee, nicht die Hunde. Alter. Und dann setzt Ifred ein. Um die werde ich mich kümmern. Ah! Mir nach, Puppies! Trottel hatte ich helf dir. ich doch gerne. So, ich alle schon, ne? Ja okay dann möchte ich den ja Sag, ich stütz einfach durch euch alle durch. Und sagt noch einmal, boah, durch alle durch. Der den gesehen? Ich schon abonniert. Okay, ich muss mich wieder heilen. Hitra, wenn es geht. Alter! Da! Ah! Warte mal, ich habe eine Idee, was mache ich hier eigentlich? Ich bin schon wieder gleich tot, da so, konnte Oh, ich raste raus. Okay, war ein paar Mal ein bisschen knapp. Hey, Sportskanone, das war ziemlich beeindruckend. Die Frauen fliegen nicht umsonst auf mich. da kommt was großes jetzt ne? ja um kann die hier ganzes rasen nahe da schön raten ne? was denkst du allzeit bereit Hab gerade was nettes gefunden damit werde ich den ordentlich einheizen Oh wenn beschweren ausgerüstet bist, erscheint beim kämpfen gegen besonders stark gegen eine beschwörungsleiste sobald diese Leiste voll aufladen kannst du bei mann um eine esbar beschwören ja ich sehe es da meine limitanzeige ist auch voll So, erst einmal nach die viecher wenn ich schon mal bekämpft Ich warte erstmal, bis das er aufgeladen ist. Glaube, wir haben die. Keine Ahnung. 4000. na no, dann zeig mal. Ja, ich mache die Beschwörung. Ist wahrscheinlich aber nicht so episch wie ein Final Fantasy 15, ey. Erstmal kämpfen an der Seite, bis die Beschwörungsrechte aufgebraucht ist. Sie kämpfen selbstständig, allerdings hast du die Möglichkeit, ihnen Austausch gegen ATB deiner Gruppenmitglieder den Einsatz von Fähigkeiten zu befehlen. Wenn dann erstmal den Kampf verlassen muss, setzt sie Abschluss eine feierne Spezialfertigkeit ein. Geil, so erst einmal mache ich noch hier den. Ja, vielleicht habe ich ja beide damit. Ich glaube nicht mal eingetroffen sind noch einige minen die führung überlasse ich dir erstmal fertigkeit flammensturz und dann für zwei dinger war da was feuerbundst Ich warte auf den Abschlussangriff. Nein, ich will den Abschlussangriff sehen. Gott, muss mich heilen. da so ich habe gehört, da gibt es einen Abschlussangriff. Wenn du verschwindest, zeig mal. so wird, macht den fertig. Feuer der Hölle. Geil, und der ist weg. Okay, du bist die linke Seite, ich die rechte. Extra. Du scheinst dich ja ohne mich schon köstlich zu sein, mein Freund. Merkwürdig. <lacht> ich hatte dir doch versprochen, dass wir es beim nächsten Mal alleine austragen. Du hast einen Funken in mir gezündet. Warte, was? Mein Herz schlägt im roten Bereich. Die freudige Erwartung unseres Kampfes! Verschwindet. Wie? Aber... Verstanden. Komm. Äh, aber... Ich bin mir sicher, ich schien auch Typen, die schauen allzu. Seit Jahren kämpfe ich nun schon nur auf meinem Motorrad. Aber... Ich kann dir versichern. Selbst zu Fuß kenne ich kein Tempo Limit. Endlich. Du und ich in oh, danke schön. geht nach aber dann kämpfen wir ja meinetwegen wir haben mich verfolgt man zeigt mal loche 8000 und so Einführen auf dauer dazu dass er leichter einzuschüchtern ist so gegenstände kosten ja auch eine htw Dann kommen wir. Ja greift nicht mit Magie angreift wie ein Mann physisch an. Los kommen. Na, du besser muss ich wieder voll heilen, ist wahrscheinlich auch anfällig gegen feuer ja aber so klar ey. hätte ich mal feuer auslösen mein einsatz weil man wenn ich gerade meine dings hier einsetzen will Komm her. Ich will mein angriff überhaupt nicht stören ey. Ja, gut. Der tut doch nicht mal zittern oder irgendwie so was, wenn ich ihn angreife. gibt's nicht mein Gott? Komm her, jetzt aber noch mal. noch voll ausgewichen, besser. Komm her. Ich Das ist mein Angriff aus Kingdom Hearts. So, komm her. Ja, einfach geblockt und dann gekontert, ne? Und was? Noch so, einmal heilen. Einmal den ja noch in der Form alles klar gut so, komm her jetzt mal was schön oh limit du bist sowas man tot jetzt geschockt und limit Angriff oh, okay. sich amüsiert vergeht die Zeit wie im Flug äh, äh, aber das war sicher nicht unser letzter heißer ritt noch nie alter ist das echt alles wert hier sonst gegen so eine Armee erstellen Doch für Schindler, ja, Soldat. Ich blöd. Wir sehen uns am nächsten Zwischenstopp wieder. Also, tu mir den Gefallen und stirb nicht zu früh. Mein Freund. bist viel zu extra. und also ich wie ein normaler Mensch fahren. So, haben wir nicht getroffen, ey. ist das wirklich alles das werte? passiert nichts habe ja angst dass man dich entdeckt wer sind die alte bekannte eine andere avalanche zelle ist ein ziemlich konservativer Haufen. Na, aber das ist schnee von gestern diese dämlichen säcke gehen mir am arsch vorbei Sorry. nicht auf meinen kanal das haben die hier zu suchen? Gute Frage dafür, dass sie uns für zu militant halten. Sind sie jedenfalls ganz schön schwer bewaffnet? Sie haben sich angeblich mit Butai Verbündet, um sämtliche Materie aus Midgar zu stehlen. Ah, stehen. Ein weiterer Ort, den man nicht in diesem Spiel sehen werden, während schon drei, noch zu nee, vier Gonga, Gold Sauser, Cosmo Canyon, Wutai. Das sind alles Orte, die wir mal gar nicht zu Gesicht bekommen. Okay, dann war's das hier wohl. Kehren wir zurück zum Treffpunkt. Ja. War ein bisschen Overkill hier. wir mit der ganzen. Ziemlich viele Schaulustige und Verstärkung von Shinra. mein Willst du Wedge einfach zurücklassen? Er hat's nicht gern, wenn man sich seine wegen Umstände macht. Wieso das denn? Und sagen wir gehen ja noch ein Was bisschen ich, weiter. Ich aber ich sag ihm, dass du dich um ihn gesorgt hast. Bis wir eben da rausgrinden, ne? Was passiert, irgendwie ausgemacht. eine Menge. Chor A, hält die Ausschau nach den Verdächtigen. Kor B übernimmt die strafensperren und Herzstachliga. Ja, Dieser Vorfall darf nicht bekannt werden. Da seid ihr ja. Helft geht hin. Verbreitet die Meldung, dass es sich um einen Los. Fehlalarm gehandelt hat. Alle auf ihre Position. Jawohl. Wäre das nicht etwas dezenter gegangen? Naja, mein Plan klappt ja, Ziel ja irgendwie. Wo ist Wedge. Wedge? Das war knapp. Wir machen das. Hey, Wedge. Alles klar. Ja. gemerkt. Eine Kugel gefressen, war glaube ich ein Streifschuss. Mein hm? Zeig mal, was ist hier vor? Das sieht aus. Ah. Ja, was von so einem Hund gebissen, ne? Worauf wartet ihr? Zu Befehl! Na gut. Wir gehen ins Slums. Das wird eine Überraschung. Oh Mann, das wollte ich schon lange mal ausprobieren. Die schießen jetzt mit der Kanone wieder da zurück. So. Das ist doch irre, <lacht> wie sie einfach so läuft. Ne? Schon komisch, dass wir bei in die alte sind nicht verdächtig, wir ja. wir sehen nur aus, als würden wir irgendwie für einen Kampf bewaffnet sein und das so, ein das so. Aber ich gehe da mal. Die alte Frau gerade diesen Typen verprügeln mit einem Besen. <lacht> so. Komm schon, hier lang. Jetzt kann uns nichts mehr passieren. Wo willst du denn hin? Das werdet ihr schon noch sehen. Operation Sprengstorf Körper ein voller Erfolg. Jetzt kann deine nächste Mission nicht schief gehen. Wollen wir es hoffen? Hoffentlich geht es deinem Vater bald wieder. Hey, Klapperheit! Halt. Ja. Dürfen wir doch nicht sagen, Cloud. nur er hätte auch gern Pizza gegessen. Nein, wollte ich nicht. Das soll Cloud gesagt haben? Ist auch nur ein Mensch. Bei einer Midgar Spezial wird jeder schwach. Uh, ja. Ne? Echt? Komm da muss ich wohl und Ich freue mich schon drauf. Na und ich erst. Oh, Materie. Sollen wir nach wiederbeleben. Ja jetzt schlecht wenn ich der einzige charakter bin gerade jetzt sieht doch hier noch so ein bisschen größer aus als würde ich mal sagen ich mache doch hier einen schnitt weil ich dachte wir können jetzt hier einfach weil ich nicht mit Mitfahrgelegenheit oder was weiß ich irgendwas machen und dann sind wir ja wieder raus aber anscheinend nicht so Tun wir mal die dinger ja noch aufleveln und dann ich sagen wenn wir den partner r zwei physische attacke abwehr magische abwehr ja physische abwehr. So, wenn man abgabt also kann man unsere waffen hochleveln leveln ok äh, was haben wir ja noch ah, und tp physische abwehr plus 5 ah, cool mit dem magische attacke dann wäre ja noch den physische schaden Scham beim Blocken minus zehn Prozent. Ich glaube, das nehmen wir eher. Ich meine, ich tue zwar sehr selten Blocken, aber trotzdem. Gut, dann würde ich sagen, ich bin der hier. In der nächsten Folge gehen wir dann zurück zu den Slums. Ne? ich hoffe, ihr freut euch drauf. Und ja, in diesem sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst bitte ein Like, ein Abo, einen, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.